Letzten Monat gab es im englischsprachigen YouTube seit längerem mal wieder einen großen Aufschrei wegen eines Videos einer eher neueren YouTuberin. Darin ging es um Fat Shaming. Das hat hohe Wellen geschlagen und sie letztendlich ihre Karriere gekostet. Aber was ist das eigentlich? Und ist das eine gute Idee? In dem Video schlug diese YouTuberin vor, dicken Menschen doch ein schlechtes Gewissen zu machen. Shaming und aggressive, konfrontative, ja gar Mobbing-Methoden zu benutzen, um sie zu zwingen, endlich abzunehmen. Schließlich würde man das ja für sie, für ihre Gesundheit tun. Später behauptete sie dann, das wäre alles nur Satire, nur ein Witz gewesen, nur Comedy. Aber anhand ihres weiteren Verhaltens wurde ziemlich klar, dass sie vermutlich andere Motive, vermutlich hohe Klickzahlen hatte. Das Schöne an der ganzen Sache, dass der Großteil der YouTube-Community sofort aufschrie und Videos dagegen online stellte. Viele große YouTuber sprachen sich gegen Fatshaming aus und erklärten auch, warum sie es eine respektlose und dumme Idee finden. Zum Beispiel belegen viele Studien, dass negative Motivationsmethoden die Situation meistens nur noch schlimmer machen. Ein Runtermachen des Gegenübers führt meist dazu, dass derjenige sich nur noch mehr in sein Problem hineindreht und erst recht keine Motivation hat, irgendetwas anzupacken. Positive Motivation, Unterstützung und vor allem der Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls hat positive Effekte auf die Gesundheit eines Menschen und führt viel eher dazu, dass Veränderung möglich ist. Auch eine bekanntere YouTuberin, die selber dick ist, hat sich zu dem Thema geäußert und dabei aufgezeigt, wie respektlos und dreist es eigentlich ist, wenn Menschen meinen, sie wüssten, dass eine dicke Person ja einfach nur abzunehmen braucht. Der dicke Mensch wird dabei komplett oberflächlich betrachtet und einfach beurteilt, ohne ihn überhaupt zu kennen. Vielleicht hat er oder sie ja bereits 20 Kilo abgenommen und arbeitet daran, schließlich sieht man das von außen ja nicht. Oder sie haben eine psychische Krankheit, die es viel schwieriger macht, Alltagsmuster zu durchbrechen. Oder das Gewicht ist vor allem genetisch oder durch eine Krankheit verursacht. Oder Sie stecken in einer persönlichen Krise. Oder Gesundheit hat einfach nicht die oberste Priorität im Moment. Und andere Dinge wie Familie, Beruf, Freunde sind einfach wichtiger. Abnehmen ist ja nicht mal eben gemacht. In den allermeisten Fällen geht es nicht nur darum, einfach weniger zu essen. Abnehmen kostet viel Konzentration, Fokus, Energie. Viele Dinge im Alltagsleben müssen verändert werden. In den allermeisten Fällen sind die Ursachen viel komplexer und haben viele Gründe. Deshalb ist es auch nicht so gut, mit einem bestimmten Zielgewicht im Kopf abnehmen zu wollen. Denn eigentlich geht es darum, seine Beziehung zu Essen, zum eigenen Körper, zu seinem Umfeld, zu Sport und Gesundheit usw. Und so zu beleuchten, darüber nachzudenken und an den entsprechenden Stellen anzugehen. Und dafür darf doch jeder so lange brauchen, wie er eben braucht. Und jeder kann die Prioritäten setzen, die er setzen möchte. Es ist nicht an uns von außen zu meinen, wir wüssten, wie und dass der andere ja wohl abnehmen kann. Nur derjenige selber kennt seine individuelle Geschichte und kann uns darin Einblicke gewähren, wenn es uns denn auch wirklich interessiert. Dieses Video basiert auf diesen drei sehr guten Videos, die sich alle mit dem Thema Fettshaming oder Bodyshaming beschäftigen. Wenn ihr Gedanken oder Erfahrungen zu dem Thema habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von... Ich möchte nicht wissen, wie oft ich mir das anhören muss hinterher. Katastrophe.